ich bin Metal-Mario-Master. Mario. Mario? Und ich bin der Daniel ip Mario? Mario? Mario. <lacht> ich mach mal das Video. Wir heißen euch willkommen zurück zu Luigi's Mansion oh. 3. Ich war gerade sehr abgelenkt. Was ist in der letzten Folge passiert? Wir waren in einem Spruch, wir haben so einen Rittertypen erledigt. Ja, das war zu... Das war, by the way, der Boss aus der Demo von der Gamescom. Oh, immer wieder gerne. Und jetzt kommen wir in Etage 7. Meine absolute Hassetage. Das Ökohaus. Ich will da nicht hin. Wir gehen da jetzt hin. Ich will da aber nicht hin. Das wird schon nicht so schlimm sein. Tschüss. Mario? Ich komm nicht mit. Ich will das nicht. Mario? Mario? Mario? Mario? <lacht> Keine Ahnung. Das Baum, ein Geldbaum sogar. Ein Geldbaum. Ja! Ein Baum? Ich hätte auch gerne Geld. Geldbaum. Möchtest du auch ein Geldbaum? Ja. Fußball. Versuche meinen Kronleuchter abzuschießen. Funktioniert nicht. Ich kann ihn nicht anvisieren. Oh, ja, visieren. Ich habe den Köbel da oben abgeschossen. Hey, hey, hey, ein Goldster. Ja. Ratten, Ratten, Ratten im Ökohaus. Hm. Wow. Hm. So. Wenn die jetzt da waren, dann sind ja alles in der Richtung schon mal tot. Ja. Sorry, sorry. Ratte. Um, ich hab sie eingesaugt. Nur gerade von einer erwischt. Also, das ist noch das noch Ratte. Die schnappe ich oh. mir. Was sie hier, was hier geblitzt denkst. Ja. ja. danke. Also mehr Richtung schon mal tot. Ja. So ein riesen Blitz, ne? Ja. alle da, kann man ziehen. Ja. Oh, Gott, ja, ja, sie eingesaugt. Wow. Oh, geht eigentlich gar nicht, habe ich so. Was? Das nicht. Oder? Doch, ich habe so nicht wirklich ja klar, geht. Braucht man immer aber. Ich für die schwieriger. Wir sollten wir gehen Da sage ich schon einen Aufzug. auf der Karte. Da ist er doch. Ist ja wie in Harry Potter. Und ich mag Harry Potter nicht. Magst du Harry Potter? Ja, ich habe nicht nur Filme gesehen. Ich habe nur einen einzigen Film von denen gesehen. Den fünften. Welcher war das? Der Hornets Phoenix. Also, gesehen. Ah. Bonk. Bonk. Uh. Ja, das ist ja einfach. Okay, warum nicht? Steckern Sie die Tasche ein, aber sofort. Hm. Mm Hau -hmm. oh, du Idiot. Hau, was kann Das ist... Irgend schon längst wieder heraus sein. Ja. Okay. jetzt geht das ganze ganz, jetzt muss ich diese ganze Scheiße nochmal machen. Ich krieg einen Knall! Oh, Ah, ich hasse diese etage ja, kann nicht so sein. Die, ist, die wird nicht nur die wird nicht nur schlimm sein sie ist schlimmer als schlimm okay sie ist ziemlich linear aufgebaut aber trotzdem der weg alleine dahin wenn so unnötig anstatt dass luigi die, die, die den in der ne, ne, und sich in seine hosentasche steckt nein lässt sie fallen ah. Ah. Übrigens, solltest du runterfallen, bekommst du Schaden. Wir wow. äh. äh. okay. schon Keine Wow! reingekommen. Hm? Oh. Ich bin Habt ihr keine neue mit verpasst? Ich oh. niemals. Hallo, Hallo, wir sind die Neuen. Wir kommen jetzt öfter. komme da nicht ran. Aber alle gleichzeitig sein. Wie da oben nicht? Ja auch nicht. Alter? Oh da ist nicht weiter. Komm da nicht ran. Aber man kann die auch einfach kaputt machen. Ja. Ein bisschen leicht. Was kaputt machen? Da ist er oben, der Panzer. Komm mal noch oben. Oh. Ah. Und ich glaube, ich weiß, was da drin ist. Ein Juwel. Aha. Ja. Ich habe sie gefangen. Ja, du hast sie gefangen. weil Ich sie rausgeholt habe. Oh. Ich glaube, das hier will habe ich beide eingestampelt. Machen wir alles falsch. Yes, komm her! Ich muss dir eine Mütze verpassen. Ja, hin. Ja. Oh, <lacht> Oh ja. da war ich weg. der Ich bin nicht umgedreht. Was kollegen ja. Was Warum hast du den losgelassen? Ja, ich kann den schon prügeln. So, das wär's. Wir sollten weitergehen. Aber erstmal sollten wir dieses Geld hier einsammeln. Ja, jetzt ah. Okay. Oh, schön. Nein. Ah, das klappt natürlich nicht hier. Klar. Nein, ich hasse es hier. Hier ist es doof. Hier ist alles voller Blumen. Ich mag keine Blumen. Also seid ihr auch mal meiner Meinung? Mögt ihr auch keine Blumen? Wir ja, lieben Blumen auf diesem Kanal. Das ist eine Lüge. Ja. Ah, ey. Irgendwann hat mich in den Atem. gebissen. Wo Ah, <lacht> oh. tut auch weh bei so einem Zinken. Oh fuck. Oh ich seh das schon. <lacht> Ja, das war eine Tür. So, die Tür... Verdammt. Verstanden. Ich musste da drücken. Ich musste drauf drücken. Nee, wir einfach weitergegeben. Ja, da. Ja, jetzt kommen wir durch. Wow. Oh, wow. Wow. Oh mein schlimmsten Oh. überhaupt. Oh. Du musst dir anders ausweichen und da nach oben kommen. <lacht> Aua! Ich da noch getroffen. Oh. das ist auch der Grund warum, warum ich an diesem Punkt schon drei Knochen hatte. Ja, genau äh, da können wir nicht weitergehen ja das sah auch schon so <lacht> doch nicht aus ne? ja, aus, ja. Mir sind rosen ey. ich mag keine rosen Scheiß auf blumen ich mag keine blumen dann <lacht> doch nur etwas konversation <lacht> Wut vernichten ich muss blumen vernichten Mann, ist ja. Aber oh, Was? Also, gemacht hier. <lacht> Geld. Äh, äh. Habs kein gemacht. So. Was hat davon? nicht existiert. hier? Oh Hatte gefunden? Ich habe den Dornbusch da, da, da hinten freigelegt. Jetzt können wir da weitergehen. Aber warte, ich will noch was Ich will noch mehr kaputt machen. Das glänzt wahrscheinlich aufgrund der Blumen, ey. Ach so, warte. so nimm das waschbecken okay, können wir können nicht weitergehen aber da oben ist man am grenzen manchmal da dieser, dieser stern was ist da? ich weiß es nicht ja, hab ich auch noch versucht hm. Was ist das? Ich weiß es nicht. Es leuchtet. das macht dich verrückt. Nein, Johnny, mach das nicht. <lacht> hey, ich will noch eine Schachtel. Wer bist denn du? Sie nennen sich Knuddler. Ich glaube nicht bekundeln. Das ja. ist allein. Na gut, komm mit wieder da. ich mache gerade hinter dem Tor. Was? Was? Wir haben den beide? Echt? Ja, wir hatten den beide. Nice. Oh Gott, au! Wir müssen noch erstmal von seiner schönen Blätterpracht befreien. Oh. oh, der haut mich. Der haut mich die ganze Zeit. Oh, du hast nur noch 39 AP. Ja. Dann hört man irgendwann irgendwann ein Geräusch. Du solltest das Herz sein, da ja, also so. Weil das Geräusch, kann, wenn du hast, sehr wenig hat, das kann extrem nervig sein. Ah. Ja, du musst ihn anblinden, dann wird es ihn dann von hinten aufflauen. Ja, oh. noch irgendwo einer oh. nicht gut. Alles klar. wenn du wenn du stirbst dann ist ja nee, okay du wirst dann noch einmal wieder belebt bei dem knochen hast also du hast dann so, sozusagen ein extra leben so okay, also am also funkel Funke, glitzer Nein. Ja. Oh, Au. Au. Okay, sterbe dann... okay. Au. Oh, oh. Okay, ich der, ich der instant. Aber wir. Oh. Oh Gott. Na. Okay. Ich habe dir wieder mal das Leben gerettet. Schon wieder. Ja. Ich habe, ja, habe, habe, habe sehr ich. Gerne <lacht> so Wenn wir erstmal zu dir rüber kommen. <lacht> nach, <lacht> gleich nachdem wir diesen Raum jetzt zerstört haben. Ja. Wir werden deinen ganzen Garten vernichten. Wenn können, dass wir Blumenhasser sind. Oh, das ist meine Lieblingsstelle. Ich rede nicht vom Geld. Was? Hm? Weißt du das nicht? Diese Kreissäge da. Wie macht den nicht. Bin ich denn? ziemlich gar nicht. Pass auf! Ruhig, ah. Ah, ah, vernichten! Vernichten! Mach mal den Tisch hier damit wir durch kann. Hm? Ah. Oh, du mir dann nicht lösen, ne? ah. Ah. Ich meine nicht da alles, weil ich Blumen hasse! Ich bin der Master der Zerstörer! Ja. Mach die Tour auf. Ah! Damit ich die Truhe kaputt machen kann. Ja. Ah! Ah! Ich glaube, er könnte es wieder nennen. Aber ich wieder auf, wie ich aufkommen will, aber... Ah! Ah! Ah! <lacht> Vernichtung Tod den Blumen. Ja, sie sehen die Autos er was kaputt machen. Äh. Okay. Äh. Ah, ah, ah. Töten. Den muss muss Schrank töten. Und ruhig, Alter, ruhig. Ah! ah, Jetzt noch was. Ja. Siehst du es? Ja. Ah! Du es? Ah! Muss Stuhl vernichten. Ah! Ich sagte, muss Stuhl vernichten. Muss Tisch vernichten. Nein, leider nicht. Oh. Ah! War das schon drin, Ja. Okay, das ist ja mal Nein. Boah. Oh, nein. gehen mal weiter. von der Ich hätte dich! Ich hatte gerade so viel Spaß. Ja, glaube ich nicht. Was war mit den... Dingen mit den Ballons gemacht. Hey. Ey. So, so machen wir nicht kaputt. Was? Oh, das geht nicht. Oh, cool. So zwei schaffen wir alles. Heute in der Wohnung. ich hau ihn mit den anderen Türen. Ich habe den Klo <lacht> kaputt gemacht. Kommt das in ein Best of rein? wie ich ja. ihm mit dem ganzen Klo kaputt geprügelt habe. Da waren so einige sind das auch rein. Ja. Da. da war's. Mm. Woohoo! Bis dann. Oder, oder auch wie, wie ein YouTube, wenn man durch Blumen ausrastet, ne? Ja. Oder, oder. Oh, Melonen. Oh, oh. Oh, da war ich gleich. <lacht> Lass mich noch mal runtergehen. Kannst du irgendwie den Wasserspiegel abdrehen? Ich glaube ich. ein Grund, machen ich das anmachen kann. da geht, <lacht> hm. geht, geht wieder aus, glaube ich. Oh gut, kommen wir lassen, komm, wir lassen einfach hier die Wanne überfluten, einfach so. Also alles? No, nice. Ja, habe ich. Ja. Okay. Wie viele Minuten haben wir denn? 23 hey, ein Moment. Hm? Habe ich damit gesehen? Was denn? Was hast du gesehen? so, ja, da geht's weiter. hier oben geht es weiter also. also ich sehe hier irgendwo eine brücke weil ich sehe hier nämlich keine nein Du? Okay, ich dachte war, Ich, da. ich habe Angst hier runterzufallen, damit wir den ganzen Weg hier hochlaufen müssen. Äh, du äh, würdest nur zehn Schaden bekommen. Okay. Gut. Wenn du runterfällst. Genauso wie ich auch, genauso wie du auch. Oh Nein, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Oh nein, ich habe es kaputt gemacht. Da unten waren Blumen, wie kommt man da hin? Keine Ahnung, nee, oh. egal, ich will jetzt keine Blumen. Ich hasse Blumen. Blumen sind scheiße. Hm. Das sind. Das sieht mir auch an, sieht mir aus wie Trug. Pilze. Tür, oder? Na. da ist doch gar nichts. Ja, aber das war auch auf der anderen Seite. Ja, komm, wir sollten einfach mal weitergehen. Wir müssen doch alles erkunden, man vertrauen mir einfach. Ah, <hums> ah, okay. Oh Rom. Oh, okay. Eine edelstein das ist die fliehne wie es jetzt müssen wir da rein ja jetzt müssen wir da rein siehst du da hast du deine antwort ja. ist ja gut man ist war ja gut <lacht> Oder auch nicht? Hey, bin noch runtergefallen. Wow. Ah. Oh, oh. hier oben? Ich kann, ich kann mich gar nicht draufstellen. Ja, ich bin von dem Bett hier. Also nicht, ob ich. Oh. Also nicht, ob ich. Oh, warte mal, das ist auch ein Wagen. Warte mal, stell dich mal drauf, ich schieb dich jetzt zum Schrank. Ich kann da nicht. Wieso komme ich da nicht? Ich komm da nicht hoch. Was? Lass mich mal. So. so wo willst du hin? Zum Schrank, bitte. Puste mich dagegen. Ja. ZL. Ich muss ich ziehen, wahrscheinlich. So, jetzt kann ich pusten. Na! Nein! nicht denn jetzt los? Kann ich nicht sehen. Was soll denn der Dreck? Danke. Oh, genau. So. Das. Oh, man tut automatisch nach rechts oder was? Ja. Oh. Wir müssen nach rechts. Ja, wie kann ich nicht steuern, wo ich hin lande. <lacht> Wieso warum? Ja, wie kann ich nicht lenken? Ich doch nach rechts und der fliegt automatisch nach Was ist das? Warum? Ich weiß es nicht. Auch eigentlich nicht nach was? Ja, stelle ich jetzt mal auf die Plattform und schau nach rechts. Neulich die ganze Zeit. Komm jetzt mal oh, Komm. Boah. Du. Du, du war Pils, ne? Wieso komme ich hier nicht vernünftig hoch? Was soll das? Ich weiß es nicht. So, du drauf. Jetzt nach rechts! So. Alles klar! Oh Gott! Warte mal! Ja, da ist er jetzt. Da kannst du bestimmt hin. Oh warte, geht doch! Na ja, kommst du, ja okay, dann kommt er da rechts ne? drauf. Okay. Ich bin zurück. Oh. Diddy. Wow. Oh, Geld. Oh, oh so cool. Geld. Wow, schön. Okay. Nein. Na, Nein. Oh, Hier geblieben. geblieben Und da haben wir wieder was bekommen. Ja, viel zu viel Geld, also das in alle Richtungen verstreuen. Dass wir niemals alle alles einsammeln werden. Ja. Ja, das klingt schön. Glaub, immer schön, ja. ja schön. Ich glaube, wir sollten jetzt hier mal einen Schnitt setzen. Okay. Hey, dann sitzen wir hier ein. Stimmt, dann sitzen ah. oh. Oh. Oh, Ich bin runtergefallen. Oh. Okay, ich bin grad hier. Ich glaub, ist wieder hier. Da du dann noch, ne? Okay. Gut, dann sagen wir. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh, bye bye.